Also, ich bin Philipp Matthias, ich komme aus Weimar, gehe aber nach Naumburg auf die Landesschule Porter zur Schule. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie man die Zustandsgrößen von Sternen bestimmen kann. Also die Masse, die Größe, die Temperatur, den Abstand zur Erde und so weiter. Dafür habe ich ein Spektrometer gebaut, das man an ein Teleskop straubt. Dieses Spektrometer spaltet das Licht, das vom Stern aufgenommen wird, in die unterschiedlichen Spektralfarben. Auf. Aus diesem Spektrum kann man theoretisch die Zustandsgrößen der Sterne bestimmen. Das ist aber sehr aufwendig, ich habe es selbst ausprobiert, hat zwei Stunden gedauert, also ähm, muss ich mir eine Idee äh, einfallen lassen, wie das anders geht und dafür habe ich ein Programm geschrieben, das die Analyse eben vollständig automatisch vornimmt und innerhalb von zwei Sekunden die vollständige Auswertung und Klassifikation des Sterns vornimmt. besteht aus einem 25 Mikrometer breiten Eintrittsspalt, wo das Licht in das Spektrometer eben eintritt. Dann kommt eine Linse, durch die das Licht kollimiert wird, auf ein Dispersionsprisma und über einen Umlegspiegel und einen weiteren Akromaten auf den Kameraschirm. Ich bin auf das Projekt gekommen, in dem meine Schule ein Spektrometer für die Schulsternwarte sich zulegen wollte. Das Problem ist, Spektrometer bisher sind sehr teuer. Allerdings habe ich ein einjähriges Praktikum am Fraunhofer-Institut gemacht. Da bin ich jeden Mittwoch hingefahren und hatte dort die Chance, für meine Schule ein Spektrometer zu bauen. dieser großartigen Preisverleihung unter diesem tollen Kuppeldach. Investieren Sie in diesen jungen Mann. Fünf Aufträge hat er schon, 20 braucht er noch für sein Start-up. 1000 Euro vom VDE helfen auch. Die Qualität, die auch bisherige Spektrometer aus dem Internet liefern. Dabei kann ich es aber für die Hälfte des Marktpreises anbieten. Deswegen ist es für Schulen wahnsinnig interessant. Außerdem ist es viel benutzerfreundlicher, für jedes Teleskop einsetzbar und dieses Auswertungsprogramm liefert kein anderes Spektrometer, das bisher auf dem Markt ist.